Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung im Sommersemester Sprache und Raum. Ich freue mich, dass ich Ihnen das Thema heute ganz kurz präsentieren darf, würde aber jetzt schon umschalten auf den Titelslide, denn ich möchte an einer Tradition aus dem Sommersemester festhalten, nämlich, dass ich aus Gründen der digitalen und technischen Barrierefreiheit die Videos sofort untertiteln lassen, sodass auch Studierende mit Hörbeeinträchtigung sehr gut nachvollziehen können, was ich hier sage. Ignorieren Sie bitte orthografische Fehler, denn so gut wie auch die Live-Erkennung für Sprache ist, es wird nicht gelingen, dass Sie jede abgeschliffene Nebensilbe korrekt erkennt, auch wenn ich mich sehr bemühe, deutlich zu sprechen. Allerdings rede ich in der Üblicherweise zu schnell und das sorgt manchmal für Fehler bei der Texterkennung. Neu in diesem Semester ist, dass ich alle Unterlagen zur Vorlesung nicht nur in ähm, CC BY zur Verfügung stelle sondern, und damit als PDF, sondern ich würde sehr gern die Unterlagen zur Vorlesung als PowerPoint direkt anbieten, sodass Sie diese schon benutzen können, um sich eigene Notizen anzufertigen. Und daneben stelle ich die Vorlesung gleichzeitig noch zur Verfügung als ein, für eine Schnellansicht als PDF, das auch wiederum aber aus Gründen der Barrierefreiheit. Was werden wir heute tun? Heute würde ich Ihnen ganz gern das Thema Sprache und Raum, so wie es sich in der linguistischen Forschung darstellt, in unterschiedlichen Facetten vorstellen und hoffe, dass ich damit Ihr Interesse wecken kann für diese Vorlesung. Und neben diesen ähm, kurzen thematischen Einführung, würde ich ganz gern einige organisatorische Details mit Ihnen besprechen. Nämlich zunächst das schon erwähnte, dass ich aus Gründen der technischen Barrierefreiheit ähm, barrierefreie Dokumente zur Verfügung stelle, das heißt in der PowerPoint-Präsentation, die ich verlinkt habe, sind alle Bilder beschrieben mit Alternativtext und ich verwende ausschließlich sprechende Links in dem Dokument ähm, mit zwei Ausnahmen, dem Twitter-Handle und der Angabe der Website im Fuß dieser Präsentation. Und daneben gibt es eine Schnellansicht als äh, PDF. Und beide Dokumente verlinke ich in der Beschreibung zu diesem Video und gebe sie Ihnen natürlich auch in der Matrix-Gruppe äh, zur Vorlesung bekannt. Die Sprechstunde äh, von mir findet in diesem Semester äh, am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr via Werbei statt. Zunächst erst einmal bis Pfingsten digital. Und wie Sie wissen, überlegen wir, ob wir nach Pfingsten in die, oder prüfen wir, ob wir nach Pfingsten in die, hybride Lehre oder in die Präsenzlehre zurückkehren können. Das hängt aber sehr stark vom aktuellen Infektionsgeschehen ab. Im Moment, so wie die Zahlen aussehen, würde ich mir an Ihrer Stelle nicht so große Hoffnung machen, dass wir nach Pfingsten hybrid oder Präsenz äh, unterrichten, äh, unterrichten werden können. Nichtsdestotrotz haben wir diese ähm, Schranke gesetzt, sodass dann möglicherweise auch eine Sprechstunde wieder in Präsenz möglich sein wird. Der Matrixraum zur Vorlesung ist unsere zentrale Kommunikationsplattform in diesem Semester. Hier teile ich alle Inhalte, alle Nachrichten, alle News. Ich darf Sie auch einladen, die zentralen Informationskanäle der Fakultät zu benutzen, sodass Sie hier immer auf dem aktuellen Stand sind. Das gesamte Material zur Vorlesung finden Sie als Open Educational Resource auf unserer Website. Alle diese Links sind auch angegeben in dem Etherpad, das ich zur Vorlesung in der Matrix-Gruppe verlinkt habe. Ich stelle alle Videos äh, äh, bei YouTube zur Verfügung und gleichzeitig die Audiospuren der Vorstellungen überall da, wo es Podcasts gibt, sodass Sie die Vorlesungen, thematischen Vorlesungen dann auch nach und nach als Podcast konsumieren können. Ähm, für die Vorlesungen gibt es ein offenes Feedback dass Sie jederzeit geben können und ich habe Ihnen sowohl das Formular hinterlegt als auch die ähm, Präsentation des offenen Feedbacks, sodass Sie einsehen können, welche Kommentare ich wie bewerte und darauf entsprechend reagiere. Die Kontaktdaten, also das heißt die Kontaktdaten aller Mitarbeiterinnen unserer Professur finden Sie auf der angegebenen Website unter dem entsprechenden Link. Im Wesentlichen können Sie sich navigieren über gls-dresden.de. Ja, für den Fall, dass wir in Präsenz zurückkehren können, darf ich Sie bitten, schon jetzt darüber nachzudenken, ob Sie das Angebot wahrnehmen möchten. Und in diesem Formular, das ich hier für Sie hinterlegt habe, Wunschtermine anzugeben, zu denen Sie sich vorstellen können, in, an der Vorlesung in Präsenz teilzunehmen. Das sind alles Termine nach Pfingsten und alles unter Vorbehalt. Aber wenn wir das jetzt schon planen und langsam angehen, ist es vielleicht nicht das Schlechteste. Vielleicht ganz kurz noch einmal. Zur Rekapitulation, Sie haben das Video zur, zu den thematischen Veranstaltungen im Sommersemester von mir möglicherweise schon gesehen, wenn nicht, darf ich Sie bitten, das nachzuholen. Dort lege ich ganz kurz dar, wie ich mir die didaktische Ausrichtung der Veranstaltung im Sommersemester vorstelle. Zur Rekapitulation noch einmal ganz kurz. Wir sind hier in der thematischen Vorlesung. Es wird üblicherweise so sein, dass ich einen thematischen Input vorproduziere, den wir dann in der Zeit der Vorlesung, also Freitag in der dritten Doppelstunde, uns zunächst gemeinsam anschauen als sogenannte YouTube-Premiere, auf die ich mich schon wieder sehr freue. Einen Audio-Input asynchron wird es vermutlich in dieser Vorlesung nicht geben, also das ist zumindest jetzt im Moment noch nicht vorgesehen. Ähm, daneben wird die Matrix-Gruppe als eine Möglichkeit des synchronen und asynchronen Chats die ganze Zeit geöffnet sein für Sie. Und in einem zweiten Teil jeder Vorlesung äh, möchte ich mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen, und zwar in einer Videokonferenz, also nach dem asynchronen Input, den Sie thematisch immer nachholen können, äh, möchte ich mit Ihnen gerne persönlich in Kontakt treten und die beschriebenen Beispiele sehr, sehr gerne diskutieren. Denn jede Vorlesungseinheit wird so aufgebaut sein, dass sich an einen thematischen Input äh, eine Interaktionsphase anschließt, beides jeweils ungefähr 40 Minuten. In diesem Semester würde ich als Videokonferenzumgebung gerne Zoom benutzen. Ähm, daneben wird es jede ähm, Vorlesungseinheit Möglichkeit zum Feedback geben und ich nutze ganz gern einen fest vorgelegten Zeit- oder festgelegten Zeitslot um sie mit aktuellen Informationen aus der Universität und Fakultät zu versorgen. Das hat sich in den letzten beiden Semestern als sehr günstig erwiesen, da sie dann immer das Gefühl haben, ungefähr, wo, wo stehen wir, wo entwickelt sich im Moment die Lage hin. Ähm, wie sehen andere EntscheidungsträgerInnen die Entwicklung der Universität, vor allem im Hinblick auf das Infektionsgeschehen, sodass sie dann am Wochenausklang immer mit den je aktuellen Informationen der Woche ins Wochenende gehen können. Doch kommen wir jetzt zu dem Thema Sprache und Raum. Sprache und Raum, ähm, die meisten werden wahrscheinlich an so etwas denken wie Dialektologie. Also wir schauen uns ein Semester lang die Rolle, Funktion, das Werden und die Entwicklung zum Beispiel des Obersächsischen an. Das wird nur ein sehr sehr kleiner Teil in dieser Vorlesung sein, denn ich würde mir gerne die beiden Kategorien Sprache auf der einen und Raum auf der anderen Seite hinsichtlich verschiedener Facetten mit Ihnen anschauen. Und beginnen möchte ich mit dem, was vielleicht das naheliegendste ist, aber vielleicht auch nicht zwingend als allererstes beim Thema Sprache und Raum in den Blick kommt, nämlich mit Ihnen als SprecherInnen, die sich im Raum verorten. Immer wenn Sie reden, immer wenn Sie sprechen, immer wenn Sie zeigen auf etwas, egal ob mit Zeigegeste oder mit einer sprachlichen Handlung, verorten Sie sich als Sprecherin in Raum und Zeit. Und diese Orientierungspunkte, die Sie als Sprecherinnen anbieten, helfen wiederum anderen zu verstehen, wo Sie sich selbst positionieren, wie Sie zueinander stehen. Und das ist die erste entscheidende Dimension für den Zusammenhang von Sprache und Raum. Wenig verwunderlich dürften jetzt möglicherweise die Konzepte und Begriffe des Origomodells und des Organenmodells von Bühler sein, die in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen werden. Und ähm, wir werden dann noch ein Stück weiter schauen in Richtung der kognitiven Linguistik äh, im Hinblick auf die Frage, welche grammatischen ähm, Phänomene lassen sich denn mit dieser Selbstverortung von Sprecherinnen äh, verbinden und wie bilden sich da bestimmte grammatische Kategorien aus, jetzt mal aus der satzfunktionalen Perspektive, wie zum Beispiel sind Adverbien gestaltet und wozu setzen wir sie ein, wozu brauchen wir sie und welche Formen können sie im Deutschen annehmen und so weiter und so fort, sodass wir da einen ganz klaren Bezug haben zu äh, sprachlichen Phänomenen auf dieser Ebene. Die nächste Kategorie, die damit eng verbunden ist, ist die Kategorie der Metapher. Das ist ein sehr stark kognitionslinguistisch ausgerichteter Block, in dem es darum geht, wie wir mit räumlichen Bezügen äh, und räumlichen Konzeptionen andere Zielbereiche, wie zum Beispiel der Zeit oder einer diskursiven Figur, so etwas ist, wenn etwas fünf vor zwölf ist, dann ist damit meistens nicht die konkrete Uhrzeit gemeint, sondern es wird so etwas ausgedrückt wie, dass es allerhöchste Zeit ist, dass eine bestimmte Entität handelt. Also soll jemand zum Handeln aufgefordert werden und mit einer besonderen Dringlichkeit aufgefordert werden, in dem Sinne, dass es ähm, tatsächlich die Zeit, um hand zu handeln, schon fast vorbei ist. Ähm, auf der sprachlichen Oberfläche, wenn wir sagen, es, etwas ist fünf vor zwölf, dann meinen wir genau den Zeiger, der auf einem analog vorgestellten Ziffernblatt äh, vor der Zwölf steht. Äh, und dieser räumliche Bezug wird dann zur äh, wird metaphorisch auf einen anderen übertragen, nämlich auf den der Zeit. Und dann nochmal in einer Komplexmetapher in einer feststehenden Wendung auf eine bestimmte Argumentationsfigur, die Sie häufiger im, zum Beispiel im öffentlichen Sprachgebrauch, und öffentlichen Diskursen äh, hören dürften das wird also der zweite große Teil sein, der große Teil in der Vorlesung äh, Sprache und Raum, dass wir uns nach der Frage, wie sich Stimmkörper im Raum positionieren, über Sprache, hinkommen zu dem Thema äh, Metapher und Raum, also das heißt, wie werden räumliche Konzeptionen metaphorisch verwendet und genutzt durch Sprecherinnen. Und das Ganze, diese beiden Themenkomplexe würde ich sehr gerne zusammenführen, in einem Themenbereich der sogenannten Embodied Syntax. Das heißt, wenn wir tatsächlich anfangen, auf, also täglich äh, auf bestimmte Dinge hinzuweisen und dazu sowohl Zeigegesten verwenden, als auch äh, bestimmte sprachliche Strukturen, ähm, die wir in der kognitiven Grammatik oder Linguistik ähm, in diesem äh, Bereich beschreiben. Jetzt erwartbar ein dritter großer Bereich, nämlich der sogenannten Variationslinguistik oder Varietätenlinguistik im Kontext von Sprach und Raum. Das heißt der Frage, wie sprechen wir überhaupt über Phänomene, die sich an Sprecherinnen anheften lassen und zwar in ihrer Verhaftetheit als Sprech- und Sprachgemeinschaft in einem bestimmten Areal. Hier berührt sind nicht nur Fragen der Dialektologie, also der klassischen Dialektologie. Das wird ein bisschen sprachhistorisch ausgerichtet sein sondern auch Fragen ähm, des Sprachkontakts, ähm, der Sprachminderheitenforschung und vor allen Dingen auch äh, der sogenannten Sprachinselforschung. Das heißt, dass wir uns genaue Bereiche anschauen, in denen sprachliche Strukturen ähm, sedimentieren, da der bestehende und also da der laufende Austausch mit anderen Sprachgemeinschaften entweder nicht mehr gegeben ist oder der, die Zahl der Sprecherinnen so klein dass sich ähm, äh, mit einer bestimmten Haltung zu kulturellen Veränderungen auch sprachliche Strukturen sehr viel langsamer verändern, als das in einer ähm, Gemeinschaft möglich wäre mit sehr viel mehr Sprecherinnen. Das wird das Thema Sprache und Raum abbilden äh, im Kontext der Variationslinguistik. Und jetzt das letzte große Thema wird sein, die sogenannte Wahrnehmungslinguistik. Das heißt, welche Attribuierungen... Legen sogenannte Laien, also Nicht-Linguistinnen, ähm, Übersprache auf ihre Sprecherinnen an, ähm, die dann zu sehr, sehr stabilen Heterostereotypen werden, also zu Vorurteilen, die wir ähm, auf Sprecherinnen einer bestimmten Varietät übertragen. Beispielhaft ähm, ist hier zu nennen: zum Beispiel, sehen Sie im Bild die äh, innerdeutsche Grenze für 40 Jahre. Ähm, was nicht nur, ähm, also wenn jetzt von Zon der Zonengrenze gesprochen wird, ist immer die sowjetische Besatzungszone gemeint aus dem Blick der äh, Bundesrepublik, also des Westens ähm, und daraus leiten sich nicht nur ähm, äh, etwaige Bezeichnungen für diejenigen, die jenseits der Grenze wohnen ab, so etwas wie Zoni, ja? also das heißt ein Mitbewohner der Zone, oder Wessi und Ossi und so weiter und so fort, sondern knallharte Stereotype äh, in Bezug auf ähm, bestimmte Dialekte und bestimmte, man kann gar nicht sagen Dialekte, denn das Ostmitteldeutsche ist streng genommen kein Dialekt, sondern es ist eine Mischvarietät, eine Ausgleichsvarietät. Also das heißt auf bestimmte Sprechweisen in bestimmten Regionen, damit auf ihre Sprecherinnen und damit ähm, auf Bewertungen von kompletten Sprachkollektiven und Sprachgemeinschaften. Ähm, ich muss Ihnen nicht sagen, dass das Obersächsische nicht den besten Ruf hat, äh, aber auch nicht den schlechtesten, je nachdem, welche Aspekte man befragt. Und genau um diese ähm, äh, Aspekte der Wahrnehmungslinguistik wird es uns im letzten Teil der Vorlesung gehen. Mit diesem ganz kurzen Überblick über die un je unterschiedlichen ähm, thematischen ähm, Aspekte dieser Vorlesung Sprache und Raum möchte ich ganz gerne dieses Einleitungsvideo beenden. Ich würde Ihnen jetzt in der Vorlesung sehr, sehr gern ähm, noch im Detail unsere Tools und Arbeitsoberflächen vorstellen, einen Blick mit Ihnen werfen gemeinsam auf den Vorlesungsplan, in dem Sie sich orientieren können und äh, würde mich freuen über Ihre... Assoziation zum Thema Sprache und Raum. Das heißt, möglicherweise gibt es Themen, die ich jetzt hier noch nicht expliziert habe, die Sie aber sehr stark interessieren. Es werden noch andere viel, sehr viele andere Themen denkbar, aber ich würde mir ganz gern die Möglichkeit offen halten, mit Ihnen darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und das nicht vorwegzunehmen. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt anschließend in der Videokonferenz zur Vorlesung machen. Die Links sind in der Matrix-Gruppe geteilt. Ich freue mich auf, sehr auf das Semester, auch wenn es wieder unter besonderen Vorzeichen startet und breche jetzt an dieser Stelle hier ab und bin ganz herzlich für die, die nicht zur Vorlesung kommen, das wieder trotzdem sehen. Ihr Alexander Lasch und alle anderen sehe ich gleich in der Matrix-Gruppe. Also bis gleich.